Hallo Freunde der virtuellen Realität, ja heute gibt es wieder ein Hardware Video und falls ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einmal auf den Abo-Button drückt und äh, ja, wenn euch das Video hier gefallen sollte, natürlich nachher auch ein Like da lassen. Ja Leute, ich habe die ProStraps getestet und den Make-Up für die Quest 2 von der Firma ProTube und das Ganze aber erst nach dem Intro. Ja Leute, bevor wir loslegen, die Firma ProTube ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht gerne ProStrap und Mac Cup für die Quest 2 testen möchte. Und ja, kann ich natürlich nicht Nein sagen. Und um äh, ja, so transparent mit euch zu bleiben wie möglich, wie auch in der Vergangenheit schon. Ich habe das Testkit hier umsonst bekommen. Und ja, falls jetzt einer sagt, ja, umsonst bekommen, jetzt wird er nur Positives sagen und äh, nichts Negatives. Habe ich noch nie gemacht. Also wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, wenn mir irgendwas nicht gefallen hat, an einem Gerät, was ich getestet habe, habe ich immer die Kritikpunkte erwähnt. Und äh, das habe ich auch schon mit, mit Modicap-Sachen gemacht und äh, in der Vergangenheit anderen Sachen. Egal, ob ich die bezahlt habe oder nicht bezahlt habe. Also ähm, ich möchte euch gegenüber da echt ehrlich und fair bleiben. Denn äh, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich jetzt irgendein Produkt habe, was ich überhaupt nicht gut finde, weil, wo ich sage, nee, das ist nichts und ich hype das und ihr kauft das für echt viel, viel Geld und äh, steht am Ende da und ähm, ja, dann kann ich wieder sagen, nee, habe ich so nicht gesagt, ne? nee, wäre wär echt äh, un unfair und äh, macht man einfach nicht. Und äh, ja, das mal dazu. Die Firma ähm, ProTube hat mir jetzt auch noch einen Affiliate-Link zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn ihr jetzt über Weihnachten oder sonst auch immer, wann immer ihr wollt, ProTube-Sachen bestellen wollt, egal ob die Sachen jetzt hier oder ein Gunstock <lacht> oder was es sonst noch gibt hier, der, äh, der ProTAS, das war ja dieser diese ähm, dieser Halterung, damit man einen Joystick hat, äh, ne? Ein äh, HOTAS-System, egal was ihr da kaufen möchtet von ProTube, wenn ihr auf diesen Link geht, ist ein Affiliate-Link, dann bezahlt ihr nicht mehr und äh, unterstützt mich damit, aber ich kriege eine kleine Provision und äh, ja, da würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr das nutzen würdet. Das ist das gleiche wie beim Amazon Affiliate-Link, der unten in der Beschreibung steht, wenn ihr den nutzt. Ähm, ja, bezahlt ihr auch nicht mehr, aber ihr unterstützt meinen Kanal, meine Arbeit und ja, würde ich mich natürlich darüber freuen. Ist für mich dann auch, ja, auch eine finanzielle Entlastung, sage ich mal. Äh, und äh, wenn ihr meinen Content sowieso gut findet, warum solltet ihr es nicht nutzen? Ihr habt da nichts, äh, ja, keine negativen Punkte von. Ja, kommen wir zum Test von dem ProStrap und fangen wir mit dem ProStrap alleine an, also Standalone. Und äh, also ich muss sagen, es gefällt mir echt sehr, sehr gut. Ich hatte zuvor für die Rift S damals äh, die Kiwi-Version und äh, die hat mir nicht so gut gefallen wie das jetzt hier. Bei der Kiwi-Version habe ich den Nachteil gehabt, dass meine Hand irgendwie so komisch gehalten wurde, dass äh, ich mein, meinen Daumen ganz komisch bewegen musste, damit der an den Buttons kommt, an den Thumbstick vernünftig kommt. Das Gefühl habe ich jetzt hier nicht. Also es ist äh, echt sehr angenehm irgendwie. Und äh, ja, das ist aber schon mal schon auf jeden Fall ein großer Vorteil zum, äh, zur Kiwi-Version. Es fühlt sich auch sehr bequem an. Der Stoff, der hier ist, der fühlt sich sehr bequem an. Und äh, kann man mal ganz kurz auch ins Detail zeigen. Also erstmal haben wir hier eine, eine kleine Halterung. Das ist so eine Gummi, Gummilasche, die sieht auch. Sieht auch irgendwie gedruckt aus. Ich weiß nicht, ob man sowas wirklich drucken kann, aus so einem Material, ich glaube schon. Und äh, das sieht stabil und gleichzeitig flexibel aus. Also ihr seht ja, es ne, ist, ist irgendwie wie Gummi. Und äh, ja, ich weiß noch nicht, wie lange das Ganze hält, ob es hält, aber ich denke, das hält echt sehr, sehr gut. Und äh, da ma braucht man sich keine Sorgen machen. Es sei denn, ich reiß jetzt da irgendwie dran. Ne? Dann, dann könnte es natürlich kritisch werden. Aber ansonsten braucht man sich da, glaube ich, keine Gedanken machen. Und ich denke mal, wenn man die Firma anschreibt, sowas mal kaputt geht, wird man sowas günstig äh, bekommen. Ja, hier haben wir den, den Stoff, das Stoffbett, was auf der Haut anliegt. Und das ist, fühlt sich echt sehr an, angenehm an. Hier oben haben wir ähm, ja, das, den Klett, den Klettverschluss, sage ich mal, wo wir uns äh, immer wieder festmachen können. in beliebigen, beliebigen Positionen. Ne? Und das hält echt verdammt gut. Ne? Also kein Problem. braucht man sich keine Sorgen machen, dass man den mal irgendwie in den Monitor oder Fernseher reinschmeißt. Also das passiert hiermit definitiv nicht. Und äh, ja, also lohnt sich definitiv. PostFab lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, ich habe mich jetzt schon darin verliebt irgendwie. Und äh, da ich ja mit meinen Index-Controllern sowieso immer so ein bisschen auf Kriegsfuß bin, äh, was, was den Grip angeht. Manchmal kann ich bei manchen Spielen nicht mehr irgendwas loslassen und äh, ja, das nervt schon und das mir echt dieser Button einfach lieber, ne? Also egal, wie toll die Controller auch sind, die Valve Index-Controller, das ist ein großes Manko bei den Teilen und da reicht mir echt zum Greifen einfach ein Button. Da weiß ich definitiv, wann ich losgelassen habe und wann nicht. Kommen wir aber mal zu der Version mit MacCup. Und äh, ja, dann zeige ich euch jetzt hier nochmal am Gunstock. Den kann ich hier halt bequem dran setzen. Ich komme ein bisschen näher. Und äh, wenn ich den entfernen will, und äh, am besten kriegt man den immer los, wenn man hier im unteren Teil einfach versucht, den wegzukippen. Also immer in die Richtung kippen. Und dann hat man den los. Wenn ich jetzt versuche, den seitlich wegzuziehen, habe ich keine Chance. Also der hält sowas vom Bomben fest. Also. Ich reiße hier eher den Ganztock auseinander, als ich den magnetis hier lösen kann. Auch nach oben, ja, nach oben hin geht es irgendwann, aber da muss ich auch schon ziehen. Und äh, ja, also der hält echt gut. Und wenn ihr jetzt während des Spiels auch wirklich dann, ja, ihr müsst nachladen oder eine Granate wollt, ihr schmeißen oder sonst was, also haltet immer hier fest und kippt den dann. Weil ähm, es geht natürlich auch, wenn ich den löse, die, die Hand und ich kipp hier unten wieder, ich, dann geht es natürlich auch, aber ich belaste hier oben diese Kunststoffschlaufe, die hier im Batteriedeckel ist, die ich euch eben noch gezeigt habe. Und äh, sollte man nicht unbedingt machen, würde ich sagen, ähm, haltet fest und äh, ja dreht dann weg. Und so habt ihr das ganz schnell in der Hand. und Ja, da gibt es da gibt's dann auch keine Probleme. So, es steht jetzt auch immer drauf, was left und right ist, also was rechter MacCup ist und was äh, linker MacCup ist und auch auf dem Pro Strap seht ihr hier oben eine Link, äh, ein L und äh, das äh, ja, ProTube Logo und das Ganze auch hier rechts, also man hat man kein Problem für welchen Controller was ist und äh, auch ich zeige euch das mal am, am MacCup, den ich jetzt noch nicht montiert habe, hier rechts Und äh, diese diese äh, Metallhalterung für die Schlaufe, die liegt dem Pro Strap bei und äh, ihr könnt eure Quest 1 und Rift S Mac -Cups umbauen und äh, ihr braucht jetzt keine neuen Mac -Cups kaufen oder so. Wenn ihr den Mac -Cup für die Quest 1 oder für die Rift S habt, könnt ihr den hier umbauen. Man löst einfach hier die Schraube zieht äh, die alte, diese alte Nut raus, also diesen, diese Mutter und äh, könnt dann das neue hier einsetzen und fertig ist das. Ist aber auch eine Anleitung bei, die eigentlich relativ verständlich ist und äh, das hat man relativ schnell gemacht. Bei mir war es schon vormontiert, vormontiert so, weil ich das fertige Kit äh, so bekommen habe, aber ähm, ja ansonsten, wenn ihr das jetzt nicht habt, habt das wahrscheinlich dann auch, kauft das Komplettpaket und eventuell habt das dann auch schon vormontiert. Aber wie gesagt, ist kein Akt und das, das kriegt jeder hin. Ja, Verarbeitung ist von außen hin echt gut. Hier ist, hier ist eine unschöne Kante, die kann man dann wegschleifen. Hätte man, könnten die jetzt auch machen. Muss, sowas muss nicht unbedingt sein. Ansonsten, ja, haben wir haben den 3D-Druck. Das ist aber auch ganz normal. Und haben sie wahrscheinlich auch so gemacht, dass es ein bisschen mehr Grip hat. Das Ganze und äh, ja, also ich finde echt super, damit zu spielen. Und ah, hier haben wir auch noch mal so eine kleine äh, Markierung, Quest 2. Das gibt es bei den alten nicht. Da, äh, da bin ich immer ein bisschen am überlegen, was ist das jetzt hier überhaupt für einer, von welchen Controller und so weiter ist es jetzt äh, Quest Quest 1, Touch Controller, CV 1 oder sonst was. Und äh, das ist schon cool, dass das jetzt beschriftet ist und da äh, hat man auch kein Problem. Links, rechts ist beschriftet und was es ist. Also wenn man mehrere Controller hat, ist das schon ein großer Vorteil. Ja, Leute, gehen wir mal auf die Homepage. Würde so, ich mal Leute, sagen. Hier sind wir auf der Homepage von ProTube und äh, ja, das Wichtigste eigentlich zuerst der Preis. Alleine kosten die ProStraps 24 Euro und ich finde das ist nicht zu so viel, weil das macht äh, echt einen qualitativ hochwertigen Eindruck. Ist sehr angenehm auf der Haut und äh, ja auch von, von den ganzen Sachen, die verbaut sind. Ähm, sieht echt gut aus, macht einen guten Eindruck. Und äh, ja, hier diese Teile habe ich euch ja gesagt. Ja, wenn man es übertreibt, kann man die mit Sicherheit abreißen, aber ich glaube nicht. Also ich zeige euch die jetzt nochmal ganz kurz in groß ich habe den mal ein, einzeln hier liegen und äh, ja, schaut mal, wie der gefertigt ist und äh, ich kann den in allen erdenklichen Richtungen drehen, biegen, ich kann ziehen. Also da, da ist nichts, was irgendwie den Anschein macht, dass das abreißt. Also ich glaube, da muss man schon echt übertreiben und äh, ja nicht sorgfältig damit umgehen, dass das kaputt geht. Aber die, die Leute gibt es ja auch, ne? <lacht> muss man ja leider sagen, also es gibt Leute, äh, die gehen mit ihren Sachen um, das ist äh, Wahnsinn. Von daher ist es nicht ausgeschlossen, dass man das irgendwann mal abreißen kann, aber äh, ich glaube eher nicht. Und hier sind die Klebepads und äh, die im Batteriedeckel sind. Das ist so eine Art Klebe-Silikon-Gummi-Mischung, glaube ich und äh, ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich eher der Fall, dass das wirklich ein richtiger Kleber ist, der dann auch lange halten soll, sondern der soll nur irgendwie kurz kleben und dann wird er ja im Batteriedeckel so eingeschoben. Und ich glaube, durch diesen Druck und Reibung würde man den auch nicht mehr ziehen können, weil da so viel Reibung dann entsteht durch dieses klebrige Zeug. Und ich denke mal, wenn man das jetzt wirklich öfters ab und dran macht, ab, dran macht und... Es hält dann irgendwann nicht mehr so gut, dann macht man den, glaube ich, sauber, einfach kurz mit Wasser oder so, mit warmem Leitungswasser und äh, ich glaube, dann klebt er wieder wie vorher. Aber ich würde es ich würd echt lassen, wenn ihr die Dinger montiert habt, lasst es so. Ähm, ich würde jetzt nicht immer wieder das Ding demontieren und äh, sowas ist nie gut für, egal für welche Sachen man hat, äh, wenn man die immer wieder äh, montiert, demontiert, äh, das, das bringt nichts. Und äh, ganz ehrlich, wenn ihr die einmal ausprobiert habt, ihr wollt glaube ich auch nicht mehr zurück, weil hier ja, sind einfach mega bequem. Meiner Meinung nach. Und, äh, aber das muss halt jeder für sich selber dann auch ausprobieren, ähm, ob es gefällt. Ihr habt auch ein Rückgaberecht hier bei ProTube, von daher äh, lauft auch nicht Gefahr, da irgendwie ja irgendwas zu kaufen, was euch nicht gefällt und ihr könnt es nicht zurückgeben. Ja, hier haben wir diese, diese Metall ähm, ja, Halterung, die in eure alten Mac-Cups dann reinkommt und äh, ja, hier habe ich noch mal so einen alten und äh, hier ist keiner drin und hier könnte man jetzt quasi hier die Schraube lösen, dann diese diese Mutter rausholen, die wir auch hier sehen und ähm, ja, dann kann man das einfach reinschieben, befestigen und fertig ist ist der, die Sache und man hat dann seine alten Mac-Cups umgebaut, so dass man die beim trap nutzen kann das erstmal dazu und äh, ja, das Ganze gibt es für die Quest 1 Rift S, also ProStrap gibt es nur für diese, diese Systeme, und äh, ja, Quest 1 und Rift S war halt identisch vom, vom, vom Controller her. Und äh, deshalb kann man da ein System kaufen. Wenn man die Quest 2 hat, muss man halt ein extra System kaufen. Das bleibt halt nicht aus. Und äh, hier gibt es auch noch mal eine kleine ein äh, ja, Anleitung. Die habe ich euch auch noch mal hier aufgemacht. Und hier wird noch mal alles gezeigt. Es liegt auch ein Blatt bei, aber das sieht ein klein bisschen anders aus. Also könnt ihr euch hier auch gerne runterladen. Und hier wird es noch mal gezeigt, wie man hier diese, diese Mutter entfernt. Wie man das Ganze dann aufklebt. Und so weiter und so fort. Ja, kommen wir mal. Dazu, Wenn ihr keine mac halter habt und äh, ihr habt einen Gunstock, wollt aber gerne äh, das mit den mac nutzen und ihr sagt, okay, ich kaufe das Komplett-System direkt, weil ja einmal kann man es ja alleine kaufen und äh, das ProStrap-System und ähm, ja, kostet dann 24 Euro. Wenn ihr das Komplett-Paket kauft, also ProStrap plus diesen Magnethalter, also diese Cups hier und der Magnet ist das schwarze Teil, was ihr hier unten seht, und dann seid ihr bei 55,80 Euro. Und ja, habt das Komplettpaket gekauft. Da könnt ihr euch hier die Farbe aussuchen. Und äh, ja, hier könnt ihr euch die einzeln bestellen. Diese, diese Cups, Magnet-Cups. Und äh, die kosten 37,80 Euro. Und ja, mit, mit ProStrip 55,80 Euro. Und ich, ich finde es vom Preis her echt okay. also Und wenn man einen Gunstock hat, braucht man auf jeden Fall Mac-Cups. Und äh, ja, jetzt mit mit dem ProStrap macht es noch mal mehr Spaß. Also es ist äh, einfacher zu halten und äh, man muss sich die ganze Zeit festhalten. Man hat natürlich auch die Schlaufe, aber die gibt einem auch nicht so dass den, die Sicherheit oder den Halt. Und äh, ja, das Pro Strap gibt einen wirklich Sicherheit und Halt. Muss man, muss man überlegen, ob man das haben will. Also ich will jetzt echt nicht mehr darauf verzichten hier. Macht echt Bock damit zu zocken. Und äh, Gunstock, muss ich für mich sagen, nutze ich echt viel zu selten, Benutze ich zwei, dreimal im Jahr und äh, echt schade eigentlich. Aber äh, jetzt mit der Quest 2 werde ich echt nochmal öfters testen, weil ja, jetzt habe ich das Ganze hier liegen. Das muss auch genutzt werden. Ne? <lacht> ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt erst noch mal in die Montage. Dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie das Ganze montiert wird. Und äh, ja, danach kommen wir nochmal zurück und können wir nochmal ganz kurz drüber reden. Und äh, ja, jetzt ab in die Montage. Da wir zwei Möglichkeiten haben, den ProStrap zu installieren oder zu montieren, zeige ich euch beide Versionen einmal an der rechten äh, Controller-Seite und dann einmal an der linken Controller-Seite. Hier einmal ohne MacCup und äh, da machen wir das mit MacCup. Also fangen wir jetzt erstmal an mit äh, dem ProStrap ohne MacCup, wenn wir das Standalone benutzen wollen, so dass wir quasi einen äh, Index-Controller mit den Touch-Controllern generieren können. Und äh, dafür demontieren wir erstmal das. Batteriefach, das ist nicht immer ganz einfach. So, dann entfernen wir hier die Schlaufe, die ziehen wir einfach. Dann setzen wir hier diese Halterung ein. So, das ist der erste Teil. Jetzt gehen wir hin und hier ist ein Klebepad. Und äh, das kleben wir jetzt gleich genau hier an. Ich zeige es mal ein bisschen näher. So, genau an dieser Position wird es festgeklebt. Und ähm, dann geht es auch schon weiter. Das machen wir jetzt mal ganz schnell. Andrücken und schon haben wir diesen Teil fertig. Dann geht es weiter. Und zwar werden wir jetzt erstmal wieder das, den Batteriedeckel montieren oder aufstecken. So, das hätten wir. Jetzt lockern wir das Ganze hier mal ein bisschen damit wir uns das gleich besser anlegen können und jetzt müssen wir eigentlich nur noch dieses band hier einmal einführen ah, mit einer hand ist es ein bisschen schwieriger aber wie ihr seht geht, geht auch und schon haben wir es montiert der Pro-Strap ohne Mac-Cup. So, jetzt sind wir bei der Montage, wenn wir den Mac-Cup mitbenutzen wollen. Und äh, das ist auch für beide Seiten halt gleich identisch. Aber so habt ihr beide Montageweisen schon mal gesehen. Und äh, als allererstes, wenn ihr einen alten Mac-Cup habt und äh, ihr wollt ihn halt natürlich weiter benutzen mit dem Pro-Strap, dann könnt ihr das natürlich tun und äh, zwar seht ihr hier diese Metallhalterung für die Schlaufe und äh, die ist demontierbar, also die liegt auch dem Paket dann dabei und ihr habt hier diese, diese Einkerbung und äh, wenn wir diese Schraube hier lösen, können wir diese äh, Dings hier rausziehen, diese Nuss und können diese Halterung hier einfügen in dem alten Mac-Up und äh, so könnt ihr dann auch den alten Mac-Up für andere Sachen benutzen, für Rift S, äh, Rift und so weiter und so fort. Also soll auch kein Problem sein. Bei mir ist das hier schon äh, fertig angekommen. Also war ein Komplettpaket. Aber äh, in der Anleitung steht eigentlich alles gut erklärt, wie man was zu tun hat. Also das ist eigentlich nicht so schwer. So, kommen wir zum, zum Teil, was wir jetzt machen müssen und der ist eigentlich fast identisch. Außer, dass wir diese Kunststoffhalterung jetzt hier nicht brauchen. Wie eben, die legen wir uns dann natürlich gut weg, wenn wir ähm, nur über mac up spielen wollen und äh, nicht standalone post Das heißt, äh, die sollte man sich dann gut weglegen, weil es kann immer mal sein, dass man das den, den ProStrap noch nochmal ohne mac up benutzen will. Und äh, ohne das wird es dann schwer. Das erstmal dazu. So, jetzt ist eigentlich identisch. Wir entfernen das Batteriefach. Das ist manchmal leichter, manchmal schwerer. <lacht> So, jetzt kleben wir hier wieder das, das Klebepad drauf. Ich entferne jetzt nochmal dieses Schutzcover. So, hier schön anlegen. Kann man fest andrücken. So, und schon haben wir es machen wir das Batteriefach wieder drauf. So, und wir sehen natürlich hier, dass es ein bisschen auseinander geht, ist klar. Hier gibt es ein bisschen Material, hängt da halt zwischen, aber äh, ist, schon, ist schon relativ ja, fein, das Material. Von daher denke ich mal nicht, dass das hier ein großes Problem sein wird, dass wir unseren Controller dadurch zerstören sollten. So, jetzt können wir unsere Hand einmal da durchführen. Ja, das können wir noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal hier die Schlaufe durchführen. Wenn ihr die weiter nutzen wollt, ansonsten könnt ihr die natürlich auch gerne entfernen. Ähm, wenn ihr das jetzt so habt, braucht ihr die eigentlich nicht unbedingt. Dann ist die eher störend. Ich lasse sie jetzt erstmal dran. So, wenn wir das haben, dann kommt die Hand hier durch. <lacht> Und äh, schon können wir hier... Festziehen. Hier nach Bedarf festziehen. Und schon haben wir den Mac-Cup mit dem Pro-Strap verbunden und äh, ja, wichtigste mit dem Touch-Controller und äh, können jetzt unseren Gunstock benutzen. Ja, kommen wir zum Fazit und Pro-Strap standalone gesehen. Also hier diese Halterung. Mega empfehlenswert. Also ich kann euch das Teil nur ans Herz legen. Für 24 Euro macht ihr absolut nichts falsch. Also. Wer immer schon äh, ja, so eine Art Valve-Index-Controller haben wollte, alle Oculus-Freunde äh, da draußen, das ist jetzt eure Gelegenheit. Also ich hatte das ja mit der Rift S, die Kiwi-Halterung, aber die passte vom Winkel irgendwie nicht, weil der, der Winkel falsch war. Der drückte die Hand in irgendeine andere Position, wo man dann wirklich nicht mehr so gut an diese ganzen Sachen hier rankommt, an den Thumbstick und Buttons. Und äh, ja, das, das Problem habe ich hier jetzt überhaupt nicht. Also mega, also für meine Hände echt sehr, sehr gut gefällt mir und äh, in Kombination, wenn ihr jetzt einen Gunstock habt, ist das auch nochmal ein, ein gutes äh, Upgrade, weil wenn ich jetzt irgendwie mal wegziehen muss und äh, vorher hatte ich ja nur diese Handschlaufe drum, habe ich hier nicht diese, diese Sicherheit gehabt. weil Ich habe jetzt hier auch immer noch, auch klar, wenn ich mich hier festhalte, äh, aber trotzdem irgendwie fühlt sich das besser an. Dass man da noch was hat, man kann das Ding nicht verlieren. Mir ist so damals passiert, dass mir das äh, weggerutscht ist, aus der Hand gerutscht ist und äh, ja, dann baumelte das nur am Handgelenk rum und dann musste man da wieder suchen und ja, das Problem hat man hier jetzt nicht. Also das kann nicht passieren, ja. Also da kannst du, egal wie, kannst du wegschmeißen, passiert nichts. Also ähm, solltet ihr euch echt überlegen, Gunstock sowieso, also wenn ihr gerne Shooter spielt, macht auf jeden Fall mega viel Sinn so ein Teil. Für mich jetzt selber würde ich sagen, hat sich das Geld jetzt nicht so gelohnt damals, weil ähm, ich das einfach zu selten nutze. Es ist ein geiles Feeling, damit zu spielen. Also es, es, es gibt noch so ein richtiges Immersion, so einen richtigen Immersionskick, aber äh, ich nutze es leider zu selten und äh, ich muss das jetzt echt öfters, äh, öfters benutzen. Äh, ich habe jetzt durch die, durch die Tests, die ich gemacht habe, nochmal richtig gemerkt, wie, wie viel Bock das macht. Ich habe äh, Contractors gezockt, ich habe Pavlov gezockt mit der Quest und äh, Pavlov mit der Quest kabellos zu spielen ist echt mega, also macht so viel fun und äh, ja Überlegt euch das ist äh, ja natürlich viel Geld zum Gunstock, aber äh, wenn ihr das gerne gerne zockt solche Shooter Games äh, Ja, solltet ihr euch echt mal überlegen. Ich habe da ja Videos zu gemacht, werde ich auch in die Infobox packen Ja Leute, also wie gesagt das, was ich heute vorgestellt habe, kann ich echt empfehlen und äh, ob jetzt jemand äh, hier diese Mac-Cup-Halter braucht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wirklich in Kombination mit den beiden Sachen ist ein äh, echtes Plus und äh, für Shooter-Fans glaube ich ein Must-Have meiner Meinung nach. Ja Leute, wie gesagt, wenn ihr euch das jetzt kaufen wollt, irgendwas aus ProTube, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Affiliate-Link benutzt, der ist unten in der Beschreibung. Und äh, ja, so könnt ihr mich unterstützen. Und wenn ihr noch Weihnachtseinkäufe habt und äh, denkt, okay, äh, ich brauche noch einiges von Amazon, denkt bitte an mich, benutzt meinen Affiliate-Link von Amazon. Äh, wie gesagt, dann helft ihr, mich, helft ihr, mir, helft ihr, mich, helft ihr mir und äh, unterstützt meinen Kanal dadurch, zahlt aber nicht mehr. Und äh, würde ich mich echt darüber freuen. Ist kein Muss, aber wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. So, Leute. Das war mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und würde mich natürlich über ein Like freuen und äh, ja, Abo-Button nicht vergessen, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!